Ja, liebe, hier habe ich den echten Logikus. Kosmos Logikus Lern- und Spielcomputer. Die eigentliche Hardware. Ich habe schon ein Video, könnt ihr nachschauen, mit dem Simulator, Kosmos Logikus Simulator, das Experiment Nummer 1 gemacht. Es hat nicht viel Sinn mit dem Simulator. Das, was ich jetzt machen werde, weil ja im Simulator die Lämpchen alle gut funktionieren, äh, natürlich. Aber äh, wenn wir den echten Logikus, unser alten Logikus oder ein Logikus, die wir in eBay gesteigert haben, Bevor wir die eigentlichen Experimente anfangen, also mit Experiment Nummer 1, habe ich hier das Experiment Nummer 0 getauft, weil es vorher, wenn ihr die Anleitung des Logikus nachschaut, werdet ihr sehen, dass hier Experiment Nummer 1 steht, ja, hier, seht ihr Experiment Nummer 1, das ist ein, das habe ich schon mit, das ist das Experiment, das ich mit dem Simulator gemacht habe. Aber äh, äh, mit dem echten Logikus so, sollten wir äh, prüfen, ob alles gut funktioniert, ob die Lämpchen nicht verbrannt sind. Sonst müssten wir die Lämpchen äh, umtauschen. Und wir werden auch den Taster äh, prüfen. Das ist hier in Lämpchen und Schaltschieber beschrieben. So, ja. Um die Lämpchen schnell zu probieren. Ähm, seht ihr, ich habe nie rote neue Kabel gekauft von verschiedenen Farben. Die, die, sie, die ich kodieren werde. Rot ist alle Kabel, die direkt an der Quelle, also an der Batterie angeschlossen sind. Ja, und jetzt, um das schnell zu probieren, die Lämpchen, ob sie noch gut funktionieren, habe ich gefunden, dass man es nicht äh, Ja, hier es in einem kleinen Löchlein eingesteckt und äh, das Lämpchen brennt gut. Jetzt werden wir es am nächsten Lämpchen auch probieren. Funktioniert prima. Ich habe gefunden, dass auch im hinteren größeren Löcher, wenn wir schnell gehen, äh, wir wollen schnell die die Lämpchen prüfen, auch Kontakt macht. Seht ihr? Und es ist viel schneller am hinteren, größeren Loch. Ja, und L1 und L0. Alle funktionieren prima. Seht ihr? Na gut, dann wollen wir mal die, den Taster prüfen, ob er gut geht, von, dann werden wir hier von der Quelle ein Kabel roten, weil es direkt von der Quelle kommt, hier auf TA und dann von TB äh, zu, zu irgendeinem Lämpchen. So, ja, jetzt wenn ihr euch erinnert, ist, man kann es in irgendwelche der drei Löchergruppen einstecken. Und jetzt stecke ich es zum Beispiel hier in L9, L9 und der Kabel, wenn ihr sieht, ist gelb. Das, das ist für ähm, die nächsten Experimente, wenn es komplizierter wird, äh, wird man mit dieser Codierung, die gelben äh, Kabel, mit gelber, die Kabel mit gelber Isolierung sind diese, die direkt auf ein Lämpchen äh, hingehen. Ja? Und wir werden viel besser die komplizierten Schaltungen verstehen mit dieser Kodierung. So erinnert ihr euch hier. Und hier um den Taster zu prüfen, dann sollen wir den Taster nur drücken, den Taster drücken und ja, der Taster funktioniert prima. Unglaublich, das ist ja ein Computer, das wir für von einer halben Jahrhundert, war er verkauft worden, ja. Und da haben wir manche als Kinder uns ganz gefreut, wie wir die digitalen Schaltungen und das Prinzip des Computers verstehen konnten. Und das ist wahr vor einem halben Jahrhundert und das ist wahr auch heutzutage. Ich werde euch die das Prinzip der Funktion der digitalen Schaltungen und der Computer mit diesem Logikus zeigen. Und viel besser als mit den neuen Computern, weil man hier alles gut durchschauen kann. So, dann, ich möchte mich schon verabschieden. Bis das nächste Video. Danke.